Bluthochdruck, seine Bedeutung und seine Prävention Bluthochdruck ist definiert als ein Blutdruck von 1,4,0,9,0 oder höher. Eine hypertensive Krise ist ein Druck über 1,8,0,1,2,0. Dies ist eine Druckbewertung für Erwachsene des American College of Cardiology und der American Heart Association. Betrachten wir Bluthochdruck aus der Sicht von Spezialisten, die den Arzneimittelmarkt studieren. Der weltweite Markt für Blutdruckmedikamente wird bis 2029 ein Volumen von 18,7 Milliarden US-Dollar erreichen. Deutschland, das Volumen des Arzneimittelmarktes belief sich 2019 auf 41,4 Milliarden US-Dollar. Im Zeitraum von 2020 bis 2027 soll der Markt jährlich um 6% wachsen. Welchen Anteil am gesamten Arzneimittelmarkt nehmen Medikamente gegen Bluthochdruck ein? Ziemlich bedeutend. Der globale Markt für Medikamente für das herz kreislauf -System. Es wird ein Wachstum von 53,07 Milliarden. ESD im Jahr 2021 auf erwartet. 71,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027. Wachstum des Marktes für Bluthochdruckmedikamente nach Regionen, der Trend ist ungefähr gleich. Warum sind diese Medikamente so gefragt? Prognose 18,7 Milliarden. ESD für Bluthochdruckmedikamente im Jahr 2029 weltweit. Bluthochdruck betrifft viele Menschen. In absehbarer Zeit werden noch mehr Menschen davon betroffen sein. Man geht davon aus, dass die Menschen länger leben werden, sie leben länger, sie geben mehr Geld für Medikamente aus. Bluthochdruck ist gefährlich. Wichtige Fakten der Weltgesundheitsorganisation. Bluthochdruck oder erhöhter Blutdruck ist eine ernsthafte Erkrankung, die das Risiko für Herz, Gehirn, Nieren und andere Erkrankungen erheblich erhöht. Weltweit leiden schätzungsweise 1,28 Milliarden Erwachsene im Alter von 30 bis 79 Jahren an Bluthochdruck, die meisten davon, zwei Drittel, leben in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Schätzungsweise 46% der Erwachsenen mit Bluthochdruck sind sich ihrer Erkrankung nicht bewusst. Weniger als die Hälfte der Erwachsenen, 42%, Prozent, mit Bluthochdruck werden diagnostiziert und behandelt. Etwa ein von fünf Erwachsenen, 21 Prozent, mit Bluthochdruck haben es unter Kontrolle. Bluthochdruck ist weltweit eine der Hauptursachen für vorzeitigen Tod. Eines der globalen Ziele für nicht übertragbare Krankheiten ist die Reduzierung der Prävalenz von Bluthochdruck um 33 Prozent zwischen 2010 und 2030. Was ist Bluthochdruck? Der Blutdruck ist die Kraft, die durch zirkulierendes Blut gegen die Wände der Arterien des Körpers der großen Blutgefäße im Körper ausgeübt wird. Bluthochdruck ist, wenn der Blutdruck zu hoch ist. Der Blutdruck wird als zwei Zahlen geschrieben. Die erste, systolische, Zahl stellt den Druck in den Blutgefäßen dar, wenn sich das Herz zusammenzieht oder schlägt. Die zweite, diastolische, Zahl stellt den Druck in den Gefäßen dar, wenn das Herz zwischen den Schlägen ruht. Hypertonie wird diagnostiziert, wenn bei Messung an zwei verschiedenen Tagen der systolische Blutdruck an beiden Tagen größer gleich 140 mmHg und oder der diastolische Blutdruck an beiden Tagen größer gleich 90 mmHg beträgt. Was sind die Risikofaktoren für Bluthochdruck? Zu den beeinflussbaren Risikofaktoren gehören ungesunde Ernährung, übermäßiger Salzkonsum, eine Ernährung mit hohem Gehalt an gesättigten Fettsäuren und Transfetten, geringer Verzehr von Obst und Gemüse, Bewegungsmangel, Tabak- und Alkoholkonsum sowie Übergewicht oder Fettleibigkeit. Zu den nicht modifizierbaren Risikofaktoren zählen Bluthochdruck in der Familienanamnese, Alter über 65 Jahre und Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Nierenerkrankungen. Was sind häufige Symptome von Bluthochdruck? Bluthochdruck wird als stiller Killer bezeichnet. Die meisten Menschen mit Bluthochdruck sind sich des Problems nicht bewusst, da es möglicherweise keine Warnzeichen oder Symptome gibt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Blutdruck regelmäßig gemessen wird. Wenn Symptome auftreten, können dies frühmorgendliche Kopfschmerzen, Nasenbluten, unregelmäßiger Herzrhythmus, Sehstörungen und Ohrensissen sein. Schwere Hypertonie kann Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Verwirrtheit, Angstzustände, Brustschmerzen und Muskelzittern verursachen. Die einzige Möglichkeit, Bluthochdruck zu erkennen, besteht darin, den Blutdruck von einem Arzt messen zu lassen. Die Blutdruckmessung ist schnell und schmerzlos. Obwohl Einzelpersonen ihren eigenen Blutdruck mit automatisierten Geräten messen können, ist eine Bewertung durch eine medizinische Fachkraft wichtig für die Bewertung des Risikos unter damit verbundenen Erkrankungen. Was sind die Komplikationen einer unkontrollierten Hypertonie? Neben anderen Komplikationen kann Bluthochdruck das Herz ernsthaft schädigen. Übermäßiger Druck kann die Arterien verhärten und den Blut- und Sauerstofffluss zum Herzen verringern. Dieser erhöhte Druck und die verringerte Durchblutung können Folgendes verursachen: Schmerzen in der Brust, auch Angina genannt. Herzinfarkt, der auftritt, wenn die Blutzufuhr zum Herzen blockiert ist und Herzmuskelzellen aufgrund von Sauerstoffmangel absterben. Je länger der Blutfluss blockiert ist, desto größer ist die Schädigung des Herzens. Herzinsuffizienz, die auftritt wenn das Herz nicht genug Blut und Sauerstoff zu anderen lebenswichtigen Körperorganen pumpen kann. Unregelmäßiger Herzschlag, der zu einem plötzlichen Tod führen kann. Bluthochdruck kann auch Arterien platzen oder blockieren, die das Gehirn mit Blut und Sauerstoff versorgen, was einen Schlaganfall verursacht. Darüber hinaus kann Bluthochdruck Nierenschäden verursachen, die zu Nierenversagen führen. Wie kann man vermeiden, Opfer von Bluthochdruck zu werden? Stress vermeiden, den Tagesablauf kontrollieren, genügend Zeit zum Ausruhen und Schlafen haben, sich ausreichend bewegen. Es ist alles? Nein, es gibt immer noch Empfehlungen, den Salzkonsum zu reduzieren. Eliminiere Transfette. Begrenzen Sie gesättigte Fette. Hören Sie komplett mit dem Rauchen auf. Fügen Sie Obst und Gemüse zu Ihrer Ernährung hinzu und überprüfen Sie regelmäßig. Die Firma NSP leistet ihren Beitrag zum Kampf für Gesundheit und Langlebigkeit. Was könnte besser sein als Prävention? Nur rechtzeitig begonnene Prävention. Für wen gilt der Aufruf, das Auftreten von Bluthochdruck zu verhindern? Prinzipiell jeder, auch Hypotoniker. Leider werden Menschen in Zeiten von Hormonemstellungen, Stress- und altersbedingten Veränderungen unmerklich hypotonisch. Bluthochdruck ist keine offensichtliche Ursache für Beschwerden, Kopfschmerzen und Schwindel. Je gefährlicher diese gewaltige Krankheit, deren Vorbeugung möglich, einfach und notwendig ist. Brot Pressure X, ein neues NSP-Produkt zur aktiven Prävention für den EU-Markt. Warum Drux? Entwickelt, um ein gesundes herz kreislauf im Körper zu unterstützen. Brot Pressure X wurde mit Hilfe von Experten auf höchstem Niveau erstellt. Brot Pressure X besteht aus Inhaltsstoffen, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Qualität und Reinheit ausgewählt wurden. Die Firma NSP weiß das mit Sicherheit, denn es war der Ursprung jedes NSP-Produkts. Wie funktioniert es? Die brotpressur formel wurde entwickelt, um die kardiovaskuläre Gesundheit effektiv zu unterstützen. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen gehören Extrakte: Taubenkerne, Olivenblattextrakt, Weißdörnfrüchte. indische Brennnessel, Goldrote, Vitamin E und Ellaginin, Olivenblattextrakt. NSB produziert Olivenblattextrakt als separates Produkt und wir kennen seine positive Wirkung auf die Gesundheit. Es wirkt sich positiv auf das Herzkreislaufsystem aus. Es sind Oliven und Olivenöl, die Teil der mediterranen Ernährung sind, der Ernährung, die als Ursache für ein langes Leben gilt. Stärkt die Wände der Blutgefäße, wirkt krampflösend. Bietet antioxidativen Schutz. Aufgrund der Nährstoffe in Olive verhindert negative Auswirkungen auf das herz kreislauf -System. Es hat eine antivirale und antibakterielle Aktivität. Es hat eine antiparasitäre und antimikrotische Wirkung. NSP produziert Grape und Zamboza. Grundelement beider Nahrungsergänzungsmittel ist Taubenkernextrakt. Taubenkernextrakt unterstützt die Gesundheit der Blutgefäße und fördert die venöse Mikrozirkulation. Die antioxidativen Eigenschaften von Traubenkernextrakt sind seit langem bekannt. Der Schutz der Blutgefäße, des Herzens, aller intensiv arbeitenden Systeme und Organe ist eine wichtige Rolle, die dieser Komponente zugewiesen wird. In der Blutdrückergänzung enthalten. Vitamin E als Antioxidans verstärkt die wohltuende Wirkung von Antioxidantien, Traubenkernextrakt, Oliven und alle Komponenten. Weißdornfruchtextrakt unterstützt die Herzfunktion, erhöht die Sauerstoffversorgung und verbessert die periphere Durchblutung. Dies ist eine wunderbare Pflanze, die seit jeher zur Unterstützung des Herzens und der Blutgefäße, zur Verbesserung der Blutversorgung des Herzmuskels und zur Vorbeugung von Bluthochdruck verwendet wird. Indischer Brennnesselwurzelextrakt, extrakt Cholios wird verwendet, um das Fettprofil im Blut zu normalisieren, Arteriosklerose vorzubeugen und Blutgefäße zu unterstützen. Forskolin ist eine Substanz, die aus der indischen Brennnessel gewonnen wird. Einige Experten beschreiben es als einen natürlichen Faktor, der Fettleibigkeit verhindert und den Spiegel der Sexualhormone bei Männern normalisiert. Forskolin gilt auch als sicher für Frauen, für deren Gesundheit es auch aktiv eingesetzt wird. Der Zweck der Anwendung ist die Verhinderung von Störungen im Fettstiftwechsel und die Schaffung optimaler Bedingungen für die Gesunderhaltung der Blutgefäße, des Herzens und des Aufbaus von Muskelmasse. Die oberirdischen Teile der Goldrote solidago virgaurea) werden traditionell verwendet, um überschüssige Flüssigkeit aus dem Körper zu entfernen und das Mineralgleichgewicht zu normalisieren. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, zu viel Salz zu vermeiden, zu Recht. Hervorzuheben ist, dass die Goldrote schon lange vor Erlass dieser Empfehlungen erfolgreich eingesetzt wurde. Elaginin ist eine Aminosäure, die verwendet wird, um das Herz, die Blutgefäße und das Nervensystem zu unterstützen. In Kombination mit blutdrucknormalisierenden Pflanzen unterstützt Ellaginin die Ernährung des herz kreislauf und hilft bei der aktiven Prävention. Zitat von der Website der Mayo Klinik. Da Ellaginin als Vasodilatator wirkt, indem es Blutgefäße öffnet, erweitert, nehmen viele Menschen Ellaginin oral ein, um Herzkrankheiten und erektile Dysfunktion zu behandeln. Studien zur Verwendung von Ellaginin bei bestimmten Erkrankungen zeigen Angina die Forschung zeigt, dass l die Symptome reduzieren und die Lebensqualität von Menschen mit leichten bis schweren Brustschmerzen dieser Art verbessern kann. Hoher Blutdruck, Hypertonie Einige Studien haben gezeigt, dass Orales l den Blutdruck bei gesunden Menschen, bei Menschen mit leichtem Bluthochdruck und Diabetes sowie bei Menschen mit einer Art Bluthochdruck, der die Arterien in der Lunge und die rechte Seite des Herzens betrifft, senken kann, pulmonale Hypertonie ellaginin infusionen senken auch den Blutdruck bei Menschen mit Bluthochdruck. Zutaten ellaginin Pulverextrakt aus Blättern der europäischen Olive, Olea europaia, Pulverextrakt aus Traubenkernen, Fitis vinifera, Pulverextrakt aus indischer Brennnessel, Coleus forscoli, Pulverextrakt aus Weißdorn Kratiges levigata, D-Alpha-Tocopherol, Vitamin E, gemahlene Teile der europäischen Goldrute, Solidago Vilgoria, Trennmittel, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliziumdioxid, Kapselhülle, Gelatine. Produktrezensionen Hilft, den normalen Druck zu halten, ich werde 74 Jahre alt und ich benutze nichts anderes. Gutes Produkt? Wirklich, dieses Produkt hilft mir bei meinen Gefäßen. Ich fühle mich besser seit ich es nehme. Exzellent! Empfohlene Tagesdosis Dreimal täglich eine Kapsel zu den Mahlzeiten. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nicht während der Einnahme von Herzmedikamenten verwenden. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie gleichzeitig Antikoagulantien einnehmen. An einem trockenen und kühlen Ort außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Natures Sunshine fördert einen gesunden Lebensstil. Nahrungsergänzungsmittel können nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil sind die Grundlage für das reibungslose Funktionieren des Körpers. Welche NSP-Produkte unterstützen die Herz- und Gefäßgesundheit? Sehr viele. HVP – tolles Produkt zur Verbesserung des Schlafes. Sich beruhigen. Entspannen. Stress abbauen. Reduzieren Sie die Belastung der Blutgefäße und des Herzens. Es ist bequem 2 bis 3 Kapseln zum Abendessen zusammen mit Magnesium 1 bis 2 Kapseln Magnesium zu trinken. Lecithin und Super Omega 3. Ausgezeichnete Ernährungsunterstützung für Herz, Blutgefäße, Nervensystem. Neues NSP Produkt zur aktiven Prävention.